Ja, und willkommen. Mein Name ist die P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Pokémon Schwert. Erstmal heute mal wieder ein paar Pokémon fangen, ne? Los geht's. Was? Na, nur, entwickelt sich. Ja bei an warum nicht Was für eine sorte ist sind ruby mix bei der entwicklung wurden seine körperzellen verquirlt gleich wodurch es einen vielseitigen geschmack angenommen hat ja gibt den ding irgendwie ein zucker item wie eine zuckerbeere und ja dreh dich ein bisschen und dann entwickelt sich der Teil. wer hat sich daraus ausgedacht? keine ahnung so wir haben schon mal eins gut Gehen wir ah! so den Schnappen wir uns. An den sind wir die ganze Zeit nur vorbeigelaufen. Jetzt geht es hier noch den Kragen, also irgendwie voll die Anspielung an Pokémon Rot und Blau war auch relax. So irgendwie an der Brücke gewartet hat. So ähm, ich habe schon versucht, gegen Datei zu kämpfen und ja, habe versucht es schon zu fangen, aber hat irgendwie nicht so geklappt, da es kaputt gegangen ist habe ehrlich gesagt tief damit gerechnet dass der teil ähm, na body slam kann aber äh, body slam erholung tut es aber nicht deswegen habe ich es ja auch nicht paralysiert aber ja anscheinend kann es nicht erholung deswegen ist jetzt hier noch mal versuchen der ding ist übrigens kaputt gegangen durch die hagelkörner also das ding kein einziges mal angegriffen und weil es toge da war angegriffen hat also ja sagen wir wieder das fort am poko zu werfen aber ja was anderes kann ich irgendwie nicht machen ich schwäche das ding nicht im hagel Komm her. warum soll ausrechnen wieder hagen mir ja ein bisschen auf die nüsse gerade da kommt auch eigentlich nur im weg also wird es kann eisbruch nice er kann ramos er kann an sie knie body slam und keine erholung aus irgendeinem grund also ja ich weiß auch nicht wieso super wurf jawohl das einfach viel angenehmer als mein letzter versuch das klar relax wurde gefangen wir kriegen Entwicklung zu sehen, wie das jemand fetteres in meinem Team. Ich zeig dir, wer der fetteste von allen ist. Bonk. Jetzt deiner maximieren. Er springt mit seinem gewaltigen Körper von einer Welt ab, kann es Gegner allein mit der Wucht des Aufpralls besiegen. Ach, nee, das Ding ist ja auch irgendwie was. Drei Tonnen schwer, das Ding ist vier Tonnen schwer. Es muss über 400 Kilogramm Nahrung am Tag fressen, um satt zu werden. Ist es ist mit dem Essen fertig, schläft es sofort ein. Ah, genauso wie ich. ich Wird nächstes äh, geht mal aus dem Weg geht mal aus dem Weg. Ich sehe da was, was ich noch nicht habe. Dankeschön, weil doch Fisch. Mehr du. Mein Gott, sagt den groß. Ich habe kleiner. Machen wir mal den hier. Natürlich hat er muss ich mir das hier noch geben. Hey. Okay ist gut. Kollege. Kollege. war So Dankeschön. Denn denn denn denn denn denn ja das auch noch okay ich wollte eigentlich zu schniebel wechseln aber okay bin ich gut bitte gehen nicht dadurch drauf gott bitte nicht wieder fünf mal wir Okay. ja jetzt kommen wir rein oh. du es dir irgendwie nicht leicht mich anzugreifen weil fast gar keine ps klasse baldorfisch wurde gefangen fisch ist auf englisch geschrieben Okay. Das Ballon-Pokémon. Hey, was? Pummelluft? Sie ist ein größer gegenüber, schluckt das massenweise Wasser, um seinen Körper aufblähen und größer zu werden. Okay. Ein Sonnenfell oder zwei. stoppen wir uns mal eins. Wahrscheinlich wieder exklusiv für und ne? Und Lunastein gibt es in Schild, ne? Das soll normalerweise immer So, oh. Gott, oh, ich habe gar keine hat nichts guten Attacken gegen dich. Da ist aber Psycho und Gestein. Verdammt. Noch eine Schwäche gegen gegen Sneve. Ja, da bringt nichts. Ja, ein bisschen ärmer werden, ich dachte, die beiden ein bisschen weniger gelevelt Gott macht da noch mal. Okay. Komm, hau nicht zu sehr rein. Okay, das geht. Zwei. Drei. kann sogar perfekt sein. Vier. Perfekt sechs okay irgendwie hat klappt finde ich gut so und jetzt kommen in den pokoball Wurf. blick ding jawohl sehr gut ich gut diese funktion ah. jetzt ja. rotiert um die eigene Achse und strahlt dabei sonnengleiches licht aus mit dem es die gegner blendet schön Wo ist das wie ich das mehr der pokédex empfiehlt klick klack glaube ich genau auch die Vorentwicklung sein, aber weiß ich nicht. So, aber jetzt Ist auch 46, Mann. sehr äh. gut. Ich weiß nicht, ob der physische angefallen sitzt aber tun trotzdem ein bisschen schwächen. Okay, sehr gut. Gangwechsel. kommen werfen mal schon. Wie schwer kann denn das schon sein? Na. Ich habe ob der physische, ich glaube, der macht physische Angriffe, Also komm. Na. doch mal an, Kollege. sind beide Stahl und du bist nicht effektiv gegen mich, aber trotzdem. Diesen Angriffswert müsstest du es doch bringen. Mittlerweile klickt so, aha, da ist eine mehrfach attacke Ehrlich, sagst du mir jetzt erst, okay selbst wenn er mich damit kaputt haut, er dürfte euch nicht kaputt gehen müsste weniger aushalten als der irgendwie oh, oh Ja. in dem Ballmann oh der tut immer weiter den Gang weg, der schon in Gefahrt. was kommt oh Junge gefällt war drin, hey Danke. auch oh Gott. nur sieben Minuten gedauert. Der ja Ding hat fast mein ganzes Team zerstört, aber wir haben es gefangen, endlich also Macht das ernst. auf das kleine äußere Rad in, in das großrad was die Drehgeschwindigkeit merklich erhöht. Die sind doch immer ineinander drin. das denn? Das nicht mal hat was mir empfohlen wurde und die vorentwicklung in freunde gott verdammt ich habe das teil gesehen was ich gesucht habe wo bisher der japanischen synchro alles klar und ich wollte ich eigentlich nicht im, im front haben aber okay schon mal schon, schon dabei sein. So, wollte ich nur noch ein Ditto? Dann könnte ich dich züchten, weil ich zu finden hat nicht lange gedauert. Natürlich kommt jetzt ein spezieller Wurf. Danke, hätte ich wahnsinnig gut gebrauchen können, denn im Kampf gegen diesen Klick, Klick, Klack, wie ich aber okay. Sitzt im schon sein Körper perfekt an die jeweilige Umgebung anzupassen. Cool, so oh, komm mal her. Ja. Ich habe ich irgendwie übersehen. Wie konnte ich es wagen? So, Trugschlag. die sagt mir nicht. Du kannst Bodycheck oder irgend so krasses. Da wäre nämlich nicht so optimal. Der wollte nicht so lange dauern. Hier, ja? Dankeschön. Ja, kommen Nummer 181. Okay, es hilft gerne auf Bausteine aus. Bleiben diese bei Regen geschlossen, macht es seinen Ärger Luft, in dem es seine Holzbalken schwingt gegen die Arbeiter. Oh Gott. Okay, ich habe mal noch nicht, glaube ich, oder? No, okay, dann komm mal her. Ich habe ich aber eigentlich nicht gesucht eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Wie ich ja schon der 29 Sende. da waren noch relativ am Anfang des Spiels, als wir hier waren. Okay. Ja, du bist aber nicht so lange dauern oder oder da ja. ja. ja. toll das dingen Das irgendwie nicht wasser heißt glaube ich und nicht sicher ich dreht sich und lässt dabei punkte auf seinen körper blinken durch bestimmte lichtmuster kann es mit seinen artgenossen kommunizieren Cool. na besser ich habe ich gesucht oh, komm mal her so äh, ja gute frage wie schwäch ich der teil ja. Bin ein bisschen dauern habe ich sorgt aber okay Aber nicht halb so nervig sein wie dann andere vieh, ich gefangen. Habe, ein paar Papa also Autotomie? Ich habe jetzt Atombombe gelesen, <lacht> hat aber irgendwie, weil nicht klick setzt Atombombe ein. So okay, kann es nichts, weil irgendwie Rückstoß erzeugt. Also kann ich dich locker auf einer Pirona ballern, so gut wie. Ja, okay, reicht. Glaube ich. Will schon gehen. buchball fliegt. Fliegt. Du es mir jetzt nicht an, oder? Ich kann ja noch einmal trugschlag einsetzen. Weil wir irgendwie klappen so. Danke. Erst vor so Näh. und dann okay, du weißt, was mit deiner Art genossen passiert ist. Lass es lieber S äh, seine zwei Teile stehen einander näher als Zwillinge. Eine andere Kombination würde nicht halb so gut ineinander greifen. So, wir das auch fantastisch. So Krebskor. Okay, also war mal. So, Oh, endlich. Hat er ja noch ein paar Goldinis gedauert? So. Okay, du bist nicht so extrem. Hm. Nein. Ich hau dich noch mal. Oder vielleicht auch nicht. Ja, boah ich täusche ich jetzt ja nur an mein Trugschlag, und ich werde ich da sowieso nicht damit killen können. Komm schon, stelle ich mal einer vor Lämmen. die machen, so was, wenn sie irgendwie weil sie nicht wenn gerade, wenn ich gerade ein Pokal auf die Waffe Was so. und um. Klasse Krebskorb wurde gefangen. Ist das nicht schön? Ich habe sogar ein Kabi im Das ist irgendwie, weil nicht ironisch. Äh, egal wie schmutzig der Fluss ist, in dem sie leben, sie passen sich daran an und vermehren sich. Sie sind hart im Nehmen. Äh, okay. Na, was wird jetzt von mir? Schon wieder ja. Hm. Ja, ist klar. Jetzt sind ein paar krasse Viecher. Aber okay, wenn der punkt dazu will, dann machen wir halt so. Alles, was ich noch nicht habe. Boom. es würde ist jetzt schon wieder ein, Samsturm. ein Sandsturm. Sandsturm. Sandsturm. Nee, es ist sonnig. Okay. Besser. Ich muss schon sagen. Das hat schon wieder nervig sein können. Ähm, ja, das funktioniert nicht so. Ähm, das wäre vielleicht okay jetzt oh Gott äh... halb lang danke okay ähm, Legios mach mal fühle mich etwas unsicher mit Togedemaro draußen wenn du dein Schlitzer so parat hast so, komm mal, ja. Na ja, du hast nur die Hälfte meiner. Meiner Truppe hier eingefangen. Zwei, nur zwei eingefangen. Wie sollen das bitte Schaden machen? Also da musst du den Anführer erledigen, um ihn zu erledigen. Na, wieder dieser Kämpfe. Okay okay ja man kann schon erkennen mal einer kommt Boom. das war so ein bisschen verzögert ich habe schon gedrückt dann hat er irgendwie eine sekunde so gewartet und dann hat er geworfen hat sich irgendwie so angedeutet wenn ich gut jedenfalls vor die frage ist gefangen es saugt über das loch in seinen Schweif luft über seine flammen ein eine verstopfung des lochs schlägt vor und zu voll aus die gesundheit da so, war es aber noch nicht hier gut und da schon unser nächstes ziel du Floor. Schön. Hat noch keine zeit gefunden mein Miraplat ich letztes mal gefangen habe zu entwickeln also kommt mir gerade recht ja. oh, nee. Muss doch jetzt nicht sein, Mann. Frau, was auch immer. Ja, das. Da wird schon wieder zu gierig, ne? Das geht leider nicht so. Hier schon für eine Sache entscheiden. Oh, nee. ja, wir müssen beide werfen. Geht nicht anders. So gefangen. So, ein AP, kommen Jawohl. So muss das doch. So geht das doch, so macht das Spaß. Und niebel hat sich ein Level up verdient und Togedemarow auch. Ist das nicht schön? Sein Stempel, sondern ein unglaublich vollen Gestank ab. Dieser stechende Bruch kann selbst bis zu zwei Kilometer entfernte Gegner bewusstlos machen. Okay, warum laufen dann hier noch überall Viecher rum? So, komm her. Keine Ahnung, wo die Vorentwicklung von dem fisch umeiert, aber ich habe schon mal Entwicklung. So, ähm, pf, ja, und oh, nee, ich bin ja noch paralysiert. Oh. Ja, sehr ungünstig, Kollege. Lass mich treffen. Ja. Ja, das ist natürlich wieder nicht so doll. Oh, nee. Okay, dann gehe ich eben oh. das Boden, ne? Soll ich den Gegner natürlich machen? Keine Ahnung. Wir einfach ein Ball. stand das sowieso raus also so. Boah, ich wollte doch keinen Unterschied, ne? Wenn es zu lange dauert. Na, ja, komm schon an. <lacht> Ehrlich. war wohl nix. und jetzt bleibt drin nein ja mit allen trifft der ne, metallklaue steinagel sind so als attacken die gar nicht so eine hohe trefferquote haben also nicht so hundertprozentige trefferquote jedenfalls na. Oh. Aua. Okay. Das soll nicht viel stärker. voll dramatisch. Äh. Was soll man dann nehmen, mit einem dieser Angriffe? jetzt hat der wieder an seinem Stamm ein wieder lieber erstmal die Vorentwicklung von dem Fisch fangen, aber nein, muss erstmal mal der hier auftauchen. Mhm. Ja schon wieder. Ey, wie oft man eigentlich noch dreimal? Warte ich mache was ich eigentlich schon früher machen sollen. Eigentlich ja, Sorge dem mal, weiß sie nicht ein Eisenstachel ein. der wird auf jeden Fall bringen. Da ja bleibt jetzt ja ein mit Schlitzer an, das wird dir Schaden machen. Ja, danke. So. Aua. Jetzt wird es nur noch einfacher. Kollege. Jawohl. So, einmal ein bisschen mehr Schaden gemacht und schon klappt das. Scooper, man zeit natürlich langsam entwickelt, ne? Auto da so ab, war eigentlich ein Witz, aber okay, danke schön. Tank, cool. Alles klar, in seinem Magen speichert es eine stinkende Flüssigkeit, die ist im Kampf aus seinen sprühe Der Geruch hängt von seiner Nahrung ab. Die Nahrung des Gestanks, Flammenwurf cool. und so viele Tunnel, die aussehen, als wären sie natürlich entstanden. Gehen wohl eigentlich auf Starboard zurück, die sie durch die Erde begraben haben. Ergraben haben. Okay. So wie es aussieht, können wir uns einen Blattstein sparen, wenn das so abgeht, wie ich mir das vorstelle. Weil hier ist ein Giflo. So, komm, 41. Okay, da vielleicht ein bisschen nervig, aber nehme ich in Kauf. mir schon irgendwie klappen. Ja, da nichts wegen mich. So, rakete müsste neutral sein, ne? Ja. dafür war schon. So, selbst wenn jetzt wenn jetzt fünf mal reinhaut, dann wird er ja nicht erledigen, oder? Okay. Nur zack's hier. Ich schieß einfach paar ein paar Nägel aus meinen Hintern mitten in ein Gesicht. okay. Und konnte er jetzt Säure, Lockduft. Ich konnte noch keinen Saugerangriff, Giga Sauger oder Mega Sauger, das ist schon mal gut. Ach, komm schon. Komm nur einfach direkt in den Ball. Es ist so noch weichlich. Na, na, jawohl, okay, hat nicht so lange gedauert, wie ich mir vorgestellt habe. Drei Minuten fast so schön. Ja, es besitzt die größten Blütenblätter der Welt. Bei jedem Schritt streut es große Mengen an Giftpollen zu Boden. cool Okay, wie ist der Zufall so will, läuft ja auch noch ein Blubber herum. Sehr gut. Oh. Haben wir die ganze mira reihe schon abgeschlossen? Wir sparen uns natürlich auch noch den Sonnenstein hat auch nicht schlecht ist. So, Donnerwelle, bitte, danke. Ich habe Angst, dich mit einer Rakete abzugreifen, weil du bestimmt ja, das ist sehr effektiv und da macht wahrscheinlich Dutzend mehr Schaden. So machen wir den hier. So, Lockduft. Wahrscheinlich genau die gleichen Attacken, ne? Minus Säure vielleicht. Evet. Oder doch Säure. Okay. Ja, okay, wenn man vorher Dings hatte, Miraplan und Säure gelernt hat, dann ist klar, blubber kann dann auch noch Säure, wahrscheinlich wachstum dann müssen wir jetzt wenn du nicht absorber oder so kannst dann wäre jetzt optimal am besten was weiß ich irgendwie energieball oder so Lass das werfen beginnen na dann machst du wieder nein okay gut also macht genau gleiche wie alle anderen pokémon erstmal dreimal wackeln mich in sicherheit wiegen und dann ausbrechen beim allerersten wurf ja, aber nö. Oh, krabi entwickelt sich und zwar zum King. King. Wenn wir noch nie gemerkt hat eine Schere von Kingler irgendwie größer ist. Ja die Kraft seiner großen und harten Schere entspricht 10.000 PS. Die Größe ist sie aber auch äußerst unhandlich und sperrig. PS, was bedeutet denn? Jetzt nicht PS wie in Auto fahren, oder? seht in den Tropen beim Tanzen reiben seine Blüten aneinander und zeigen ein wolliges Geräusch. Die Blüten sind aber nicht so groß wie die von Giflo. Das haben wir gerade herausgefunden. Gott. Ähm, nächste. Oh, okay. Du, dich können wir auch fangen. Meinetwegen. Äh, ja. Okay. Gut. Werfen. No. Äh. Uh. No. Komm schon. Vielleicht sollte ich aufs Nebel wechseln, Aua. oder auch nicht. Jetzt kommt Eisenstachel zum Einsatz, also gut. Ja, ganz ruhig noch einmal einsetzen, wenn du möchtest, ne? und dann sehen wir nicht weiter, weil Kampf vorbei habe ich hab gefangen ist vorbei für dich. Ja, du hast jetzt zu so uns, du willst so nicht. Ich, ich habe noch guten Tank mein team nur ein verscheiderte erfahrungspunkte in seinem panzer ist kohle und gewinnt daraus energie bei gefahr sondern das Ruß ab Okay, so Boom. Jetzt ist das ding noch viel einfacher zu fangen Nein, das wird der punkt ist mir da irgendwie im naturgebiet das dingen zu fangen das hier voll easy rumläuft komischerweise läuft die entwicklung da irgendwie mehr rum als das wie ich mit mehr manch überhaupt natürlich habe ich noch gar nicht da gesehen. Ja, komm super Wurf natürlich. Bonk, alles klar. Ihr sagt mir bitte ich soll mal was anderes fangen, außer in der natur Naturzone. Dann bock da die ganze Zeit zu laufen. Ich bin auch anderes Zeugs fangen. Es wird seine beiden Clown zusammen, dreht sich rapid um die eigenen Aktien und stürzt sich auf seine Beute. So fantastisch! Ich hoffe, ich kriege auch was für euch. Die ganzen empfohlenen Dinger hier fange Er geht schon wieder weiter. Da ist klar. Okay, zweiter Versuch: Er versucht einst und so ein wie ich mit dem Prügler anzugreifen. Und ja, es geht mehr als down dadurch. Also, ja, versuchen wir halt so mit Eissturm. Gott, ja, da bringt nichts, Kollege. Noch mal kratz vor. Ich habe ja einen Seidenschal aus bei Nebel mit Trugschlag stärker wird. Ja. Ja. Wir haben schon Kollege. Ein paar mehr Angriffe, zwei werden schon drin, meister äh, hm. Kollege, oh nee. Und jetzt werfen wir Bälle. Das wird mir so nervig. Das ist ein Bronze also komm schon ja habe ich mir gedacht du mhm. wollte wohl ein alltag es scheint in es erscheint in alten ruinen sein musste es ein Rätsel, da es nicht aus einer galar kultur stammt so vorm aus das noch Wenn wir auch irgendwie kriegen Pokémon meister ich euch zeigen. Ein oh, sehr gut. Ein Guffa erscheint. Ähm. Ich glaube, du bist nur Wasser, ne? Ich gerade im Pokedex nachgecheckt. Ich sollte eigentlich wissen. Ich glaube, es war nur Wasser. Okay. Konter. Uh. So, Nadelrakete. kommen das wird das Vieh und nicht weghauen, oder? Da soll ich fünfmal machen. Wird, glaube ich, sehr helfen. Okay, reicht schon. Läutern. Du kannst mich nicht läutern. Das ist ein Pokémon aus der siebten Generation, oder? Nicht aus der achten, oder? gar nicht. Ich nehme immer automatisch an, die könnten aus der achten Generation sein, wenn ich sie nicht so genau kenne. Wir fangen. Go vor. Sehr gut. Es lebt im warmen Küstengewässer, an, es auf einen Gegner, öffnet es dem mond und lässt zum Angriff seine Organe hervorstellen. Was? Okay. Rocky. Oh, Rocky. Joy. Oh, Joy. Okay. Gut, so, haben wir das Gebiet auch abgeklappert, wenn wir das fisch fangen. da so, komm ja Da ist aber wohl ein Funkensprung noch ist ja wohl ein funkensprung der abgaben können das recht jetzt Wie übersteht sich Was? da ja, grinst du jetzt immer noch so, so. während das <lacht> das gesicht dieses pokémon -Trainers. Okay. Kannst du deine Verteidigung noch einmal erhöhen, dann könnte ich dich noch mal angreifen. Um sicher zu gehen. Hey, gut. Sehr gut. Ausgezeichnet. Er ist gezeichnet. Und Level-up für Togedemaru. Cool. Und sag mir bitte, ich soll mal raus aus seiner Naturzone seine Schale ist extremer und kann nicht einmal durch eine bombe zerschmettert werden sie öffnet es sich nur wenn er das angreift Krass. So. ja Ma. ich komme nie weg aus der natur pilip im hintergrund Und stillschweigend irgendwie gewartet ich war an land sie So bereit übrigens oh. okay. wir nur Level 8. Das ist aber nett. Ich habe übrigens gerade noch eine TM gefunden auf dieser einen Insel in der Mitte von der Naturzone. Die hat Luftschnitt. Äh, Luftschnitt. Luftschnitt enthalten. Nicht schlecht. Selbst aus 100 Meter Entfernung treffen die Wassersalven ist mit dem maul abfeuert ihr ziel ja obtillerie alt ne? vorentwicklung so trasla ja. ich bin immer ja noch hier oder ist er okay. ja oh. okay ich äh. ja, dachte jetzt muss im ausrufe äh, ja um eiern aber okay ja, trugschlag Ich glaube, können auf diesem Level nur Heuler ne? Okay, Doppelteam vielleicht. Muss ich mal irgendwie an aber denken, wenn ich an Trassler denke. Und ja, APAs können Teleport einsetzen. Aber... Mein das können nur Heulen einsetzen. Sehr gut irgendwie merkwürdig gerade die musik irgendwie weggegangen ja. ähm, es hat ein feindes für die gefühle der Menschen und Pokémon wenn das feindseligkeit wahrnimmt versteckt es sich Aber deswegen bist du wegrand, oder wat? was soll das dann bedeuten ich bin euch feindselig barakifa oh du bist Engine Flussufer okay du bist nicht in einer naturzone Oh, du bist das. Sieht halt. gar nicht so anders aus wie halt eine Fichte, ich gerade gesehen habe. Ähm, da es Hagelt und du KP verlieren wirst, ja Pokéball. Wird schon klappen. Sage ich doch. Ein wildes Pokémon. Einfach den Ball werfen, fertig. Wenn ich jetzt Glück sagt dann tun sich eins von diesen beiden Pokémon jetzt auch noch entwickeln. Na ja. nun, Fruber entwickelt sich. Oh. Tut sich. Frobeila. Sehr schön. Und... Es dreht sich Tentrisch von sich selbst und verströmt einen süßen Duft, der jeden glücklich macht, der ihn riecht. Oh, schön. Sakifa Kiefer ist spitz wie ein Speer und hart wie Stahl. Außerdem soll vor überraschend deliziös sein. Mm. Warte mal, die ersten Pokémon. So. Anton, kommen immer mehr in dieser Naturzone. So. Und mit dieser Entwicklung gerade haben wir, wo ist mir kalt, ähm, unsere Fangparty beendet, weil ich müsste jetzt nämlich 200 haben. Mir habe 200 Pokémon. Ich würde sagen, da tun wir doch mal <lacht> passenden Schnitt machen. Ne? Und ja, also nicht. Ich habe schon einige Pokémon ja so eingeordnet so und ja gucke ich mal die Pokémon an. Guckt sie euch an. Und ja, irgendwann wird es dann wieder weitergehen, aber in der nächsten Folge wahrscheinlich nicht mehr. Ich muss eigentlich noch die Folge auch Folge aufnehmen und Ja, weil er nicht mit den Part den vorigen Part irgendwie starten und sagen, irgendwie so: oh, Ich habe viele Pokémon gefangen, irgendwie so was. Und ja, gut, aber fürs jetzt, fürs jetzt, fürs erste wäre es das erstmal für diesen Part für den Punk Part. Und wir sehen uns dann wieder, wenn wir ein bisschen weiter in der Story sind und weil sie nicht noch einfacher fangen können und so mal schauen. Ich weiß noch nicht. Und ja, aber ich finde 200 sind erstmal genug. ne Gut, ich bedanke mich als Zuschauer. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Hinterlasst doch bitte einen Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das wäre sehr freundlich von euch. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.